ja so ne? ja, wollen sie wieder? Oh, jetzt ist Ja. So. Ja? Ja. Ich habe hier schlechthin, ich immer hier. Ja, das machen wir so. Ich muss jetzt arbeiten! Oh, ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ja, ich möchte einen Diebstahl melden. Okay, dann kommen wir mal mich. Klosterweide, Dorfstraße 15 und ich heiße ja <lacht> Jakob Rusch. Okay, Ja, tschüss. den Überfall, wie die aussehen und so, äh, nein, leider nicht. Okay, ähm, wissen Sie, wie Ihr Eimer noch aus da Ja, war ein gelber Eimer. Okay. Die wir sind, weiß nicht, wo sie geflüchtet sind, aber ich habe ähm, hier halt äh, Geräusche gehört. Aber Ach, weil, wissen Sie, circa wo die Geräusche waren? Äh, ich habe sie mehr hier vorne so bei den Steinen gehört. Okay. Ja, denn Ich frage mich, warum, frag warum sie äh, äh, diebe mais klauen. Weiß ich auch nicht. Dann können sie auch erstmal das schon mal umgucken. Ja. okay Ich will die erstmal ins Gefängnis. Ja. Dann tschüss. Tschüss. tschüss. Vielleicht hm. bis an die Schwalbe. Immer bis bald. So die wir meist klauen. <lacht>